Wann hatten Sie das wahre Bild von Ihrem Partner? Als Sie ihn oder Sie kennengelernt haben oder heute? Ich behaupte, weder noch! <lacht> Denn es gibt kein wahres Bild Ihres Partners, sondern immer nur das Bild, das Sie sich von Moment zu Moment von ihm machen. Damit Ihr Bild immer positiver ausfällt, schauen Sie sich mein Video über das Einmaleins der Liebe an.